Um sein Passwort zu ändern, geht man folgende Schritte. Man tippt gleichzeitig die Tasten Alt und F2 und gibt ein Pass. WD, klickt auf Im Terminal ausführen und dann auf den Button Ausführen. Oder man sucht sich ein Terminal zu finden unter Anwendungen, Zubehör, Terminal oder eventuell auch unter Systemwerkzeuge und gibt dann den Befehl Pass WD ein. Enter gibt nun sein altes Passwort ein und danach zweimal das neue, um sich abzusichern, falls man sich mal vertippt hat. Das Passwort sollte man aus Sicherheitsgründen auf das mal ändern und ein sicheres Passwort sollte man wählen.